Was geht hier? Ist wieder euer emp der Boss hier vom Boss-Channel Number One, meine Freunde. Und heute mal wieder ein kleines, ja, wie soll ich sagen, Video am Start. Und ihr seht schon, ja, ihr seht schon den Boss hier in seiner vollen Pracht und, ähm, Pracht, ja, keine Ahnung. Und ja, heute mal ein kleines Video am Start. Moment, richtig erstmal hier den Pullover, damit ich hier auch in meinem ersten Facecam-Video natürlich gut ausschaut, wie sowieso, aber noch Und ja, ähm, heute ein fröhliches Video, schon mal vorab, ja, für die Leute, die jetzt hier irgendwas ein Häuptlingshuchen und so ein Video erwarten. Nein, nein, heute seid ihr falsch, aber. Was besseres kommt heute, meine Freunde, ja, etwas besseres. Und zwar nicht nur, weil man mich sieht, nein, nein, sondern auch, weil ich eine Ankündigung zu machen habe, ja. Und zwar eine relativ krasse Ankündigung. Und zwar eine neue Videoidee, meine Freunde. Und zwar ist es was, wenn man schon so ein bisschen auf YouTube aktiv ist, sag ich mal, sollte man das eventuell schon mal gesehen haben, weil mein Kollege Farid, ja, grüß an dich, Bruder, hat es nämlich schon mal gemacht hier auf YouTube, hat es schon mal publiziert oder da dachte ich mir so, könnte ich eigentlich auch mal machen. Weil habe ich in letzter Zeit so ein bisschen mit meinen Kollegen so gemacht, diese Sache, sage ich mal. Die das waren sich relativ lustig und da ist man die Idee gekommen, eigentlich könnte man davon auch ein paar Videos machen. Und ja, bevor ich jetzt hier lange um den heißen Brei herumrede, sag ich mal, um was es geht. Und zwar Base Chat, meine Videos. Meine Videos, genau, meine Freunde. Und ja, auf jeden Fall, wenn schon viele sagen, ja, gibt's doch schon auf YouTube, ist doch nothing special, dies das Aber meine Freunde, ja, aber da kommt der Daumen ins Spiel. Aber... Was ich jetzt schon so gesehen habe, ich habe ich mal ein bisschen erkundigt, was da so ja zu sehen war. Und zwar haben die meisten Leute, keine Ahnung, die meisten waren halt irgendwelche Bastarde, die halt so hier bla, bla, bla immer hier Du Huren so, und so und halt so auf den gekommen sind. Fand ich jetzt an sich ja schon so ein bisschen lustig, aber jetzt nicht so der Killer könnte ich mir jetzt nicht 100 Videos davon angucken, so auf dem. Und da dachte ich mir, muss der Boss doch eigentlich mal was Neues bringen. Weil die meisten, ja wie gesagt, entweder die haben halt du, und so und gesagt oder die Leute beleidigt oder. Es waren so richtige Lappen, die sowieso immer direkt weggeklickt wurden. Also hat jetzt auch kein krasser Typ gemacht. Da dachte ich mir, müsste ich das eigentlich mal so durchsetzen, meine Freunde. Und zwar habe ich das ja wie gesagt auch mit dem einen oder anderen Kollegen mal so ein bisschen getestet, meine Freunde, was man da so machen kann. Und ja, so an sich war da schon viel möglich, sag ich mal. Also ich habe auch schon so ein paar Testaufnahmen gemacht, die jetzt aber leider verloren gegangen sind. Sonst könnte ich direkt heute noch was hochladen, aber werde ich heute auch direkt wieder aufnehmen, meine Freunde. Und zwar zum Beispiel Challenges, ja, also Challenges, die ihr mir dann quasi stellen könnt. Also ich beziehe euch dann quasi individus mit ein. Und zwar erstmal Erklärung für die Leute, die überhaupt nicht wissen, was Base Chat ist. Und zwar ist das so eine Seite, also was heißt Seite, so eine Nummer, wo man halt anrufen kann, quasi wie Chat Roulette, bloß halt mit dem Handy, also ohne Sehen. Und ja, redet mal also mit Leuten, wie ist das? Also das sind halt die meisten Leute um jetzt hier, also jetzt ich will hier keinen Angreifer, die meisten sind halt irgendwelche Türken oder so, keine Ahnung was sie da machen. Oder halt irgendwelche Bitches, also ist an sich schon relativ lustig. Und ja, da dachte ich mir so schöne, mir quasi Challenges Challenges stellen, die ich da quasi ja durchführen muss. Zum Beispiel habe ich auch schon mal selber getestet, so als Johannes eine Bitch Fresh zu machen, ja. Hat jetzt an sich schon relativ gut geklappt, ja. Im Moment nur damit ich euch eine kleine Vorstellung habt, wie das dann ungefähr ablaufen wird, also abgelaufen ist, beziehungsweise kann ich ja nochmal machen. Und zwar hat es sich dann so angehört, ja hallo, ich bin der Johannes, also so in dem Style, und ich bin Deutscher, ja. Also da waren die Bitches jetzt natürlich nicht so im wie wenn der Satgu Edgar kommt hier aus Bosnien, meine Freunde. Aber ja, was soll man machen? Hat auf jeden Fall trotzdem funktioniert und wenn ihr sowas sehen wollt, ja, und keine Ahnung mit was für Challenges, auch was für kranke Ideen ihr da kommt, ihr seid die krasse Typen, die auch auf krasse Ideen kommen, wird es glaube ich auch relativ lustig sein. Und ja, keine Ahnung, vielleicht wenn ich es nicht schaffe, so sag ich mal, ein Mindestlimit, dass ich da fünf Minuten damit einquatsche, quatsche, weil die Leute drücken da relativ schnell weg, wenn die merken, dass man da die Leute am verarschen ist. Dann, ja, dann schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ihr das auf jeden Fall sehen wollt. Ich habe jetzt vergessen, was ich gerade gesagt habe, weil, ja, na homo. Also wie gesagt, wenn ich da irgendwas nicht schaffe, die Leute fünf Minuten da mit eurer Challenge am Ball zu halten, eine kleine Bestrafung, keine Ahnung, was da jetzt genau kommt, ob ihr da überhaupt sowas sehen wollt, den Boss quasi leiden sehen wollt, weiß ich ja nicht. Ja, glaube ich jetzt ehrlich, aber wenn doch, schreibt es in die Kommentare, könnte ich das auf jeden Fall auch mal machen. Und wenn euch das allgemein interessiert, Base Chat, dies, das, also schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, dann werde ich das auf jeden Fall heute nochmal machen. Also ich werde so oder so eine Folge machen, damit ihr da mal ein bisschen Live-Einblicke seht, ja. Quasi nicht nur großes Gelaber, sondern auch Getue, ja. Nicht nur reden, sondern machen ist ein Sprichwort von mir, meine Freunde. Und wenn ihr das sehen wollt, schreibt in die Kommentare und seid nicht zu ähm, hier böse wegen dem ersten Facecam-Video, falls jetzt irgendwas nicht stimmt, keine Ahnung, Lichtverhältnisse oder so. Weil ich sehe schon, mein Fenster ist gar ein bisschen offen, da leuchtet natürlich das Licht herein, ja, um auch die Bräune beizubehalten, meine Freunde, auch im Winter. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat und Verbesserungsvorschläge in die Kommentare bitte, würde ich mich freuen. Dann schreibt es in die Kommentare und euer EMP, obwohl, obwohl Gameplay läuft sogar noch ein bisschen, noch so die eine oder andere Sekunde habe ich noch, meine Freunde, ja. Ein oder andere Sekunde habe ich noch. Dann Ja, schaut es auf jeden Fall in die Kommentare. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Jetzt geht's zu Ende. Euer emp was? Aber noch die Bitches. No homo.